Wie kann ich eine Referatsliste erstellen, bei der sich Schüler nach dem Windhund-Prinzip ein Thema aussuchen können? Dabei soll jedes Thema nur einmal auswählbar sein und die Schüler sollen zwar ihren eigenen Eintrag bearbeiten können, aber nicht die Einträge der anderen Schüler. Als erstes gehe ich in SharePoint und lege hier eine neue Liste an und zwar möchte ich hier die Themen eintragen. Die Spalte Titel binne ich dann um. Und dann füge ich noch eine Spalte Datum hinzu, Datum hinzu, denn da soll dann das Datum des Referats eingetragen werden. Ich gehe dann in die Rasteransicht und trage hier dann die verschiedenen Themen ein. Ich jetzt mal davon aus, wir machen Tabellenkalkulation und da sollen Funktionen bearbeitet werden. Ich habe jetzt hier sechs Themen eingetragen, die die Schüler dann wählen können. Ich könnte auch gleich das Datum hinzufügen. Das kann man dann aber auch nachträglich noch machen, wenn die Themen vergeben worden sind. Damit die Schüler hier diese Liste nicht bearbeiten können, gehe ich auf Einstellungen. Ich gehe auf Listeneinstellungen und dann auf Berechtigungen für Liste. Ich gehe dann auf Berechtigungsvererbung beenden. Klicke hier die Mitglieder an und vergebe dann hier eine neue Berechtigung. Und zwar sollen die eben nur lesen können. Dann füge ich eine neue Liste hinzu. Und zwar in dieser Liste sollen die Schüler dann die Themen wählen können. Ich gehe dann in dieser Liste auf Spalte hinzufügen, gehe auf mehr. Hier vergebe ich dann einen Namen, zum Beispiel Thema, und dann klicke ich hier Nachschlagen an. Ich klicke hier an, diese, diese Spalte muss Informationen enthalten, und ich klicke an Eindeutige Werte erzwingen. Das heißt, kein Thema darf ja doppelt dann vergeben sein. Und da muss ich hier anklicken, woher die Informationen kommen, und das ist die Liste, die ich gerade angelegt habe, nämlich Themen. Und die Spalte, die habe ich so umbenannt. Das ist dann hier Title. Das äh, muss ich hier auswählen. Und dann möchte ich hier noch die Spalte Datum dazu haben. So, dann äh, kommt hier die Meldung, dass diese Spalte indiziert die Zitzen muss. Da klicke ich auf OK. Und dann habe ich jetzt hier einmal die Spalte Thema und einmal die Spalte Thema Datum. Das hat dann folgenden Effekt. Wenn ich hier auf Neu gehe... Oder kann ich hier beim Thema die Optionen auswählen, die ich in der anderen Liste eingegeben habe. Und eben auch nur diese. Ich möchte jetzt noch die Berechtigungen setzen, und zwar, dass die Schüler ein neues Listenelement hinzufügen können, dieses bei Bedarf auch bearbeiten können. Aber die anderen Listenelemente, die andere Schüler hinzugefügt haben, die sollen die anderen Schüler nicht bearbeiten können. Dazu gehe ich auf Einstellungen auf Listeneinstellungen, auf Berechtigung für Liste und setze hier jetzt das Recht Mitwirken. Ich gehe dann anschließend noch auf Erweiterte Einstellungen und wähle hier aus, Elemente erstellen und bearbeiten, die vom Benutzer erstellt wurden. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt hinzufügen, wer diesen Listeneintrag gemacht hat, das heißt im Endeffekt den Referenten. Dazu gehe ich auf aktuelle Ansicht bearbeiten und setze das Häkchen bei erstellt von. Diese Spalte kann ich dann noch umbenennen, zum Beispiel ein Referent. Soll das Referat eine Partnerarbeit oder gar eine Gruppenarbeit werden, dann kann ich hier noch eine Spalte hinzufügen, bei der man noch weitere Personen auswählen kann. Soll es eine Gruppenarbeit werden, dann will ich hier Mehrfachauswahl zulassen aus. Jetzt habe ich hier noch diese Spalte Title, die kann ich zwar ausblenden, aber ich kriege sie nicht ganz weg. Also auch wenn ich jetzt hier auf Neu gehe, dann würde das hier immer erscheinen, auch mit einem erforderlichen Eintrag. Dazu mache ich jetzt mal den ersten Schritt. Ich gehe auf Einstellungen Listeneinstellungen, gehe hier auf diese Spalte und dann sage ich zunächst mal, dass diese Spalte keine Informationen beinhalten muss. So, und was mache ich mit dieser Spalte? Ich benenne sie dann um, zum Beispiel einen Kommentar. Dann können die Schüler hier optional noch einen Kommentar eingeben. Damit kann ich diese Liste in Teams einbinden. Ich füge hier eine neue Registerkarte hinzu, wähle Lists aus, gehe auf Speichern und dann sage ich vorhandene Liste hinzufügen und dann wird mir hier schon die letzte hier angezeigt. Das ist die Liste Themenwahl und dann habe ich die hier hinzugefügt. Ich bin jetzt hier als Schüler eingeloggt und man sieht schon, ein Thema wurde hier schon vergeben von jemand anderen. Und der Schüler, ja, der, der könnte jetzt hier versuchen, das zu manipulieren, zu ändern. Ich gehe hier mal auf Bearbeiten und versuche hier mal ein anderes Thema einzutragen. Ich gehe auf Speichern. Aber dann sieht man schon, das Ganze funktioniert nicht. Es ist dann immer noch das ursprüngliche Thema drin. Auch im SharePoint selber wird das Ganze hier nicht funktionieren. Und hier gibt es sogar noch eine anständige Fehlermeldung. Ich versuche jetzt mal als Schüler ein schon vergebenes Thema zu wählen. Das heißt, ich gehe auf Neues Element, wähle das entsprechende Thema aus. Und wenn ich jetzt auf Speichern gehe, dann bekomme ich hier die Fehlermeldung. Der Wert ist bereits in der Liste vorhanden. Das heißt, ich habe jetzt nur die Möglichkeit, ein anderes Thema zu wählen, das noch nicht vergeben worden ist. Als Lehrer kann ich dann hier, wenn die Themen vergeben worden sind, ein Datum hinzufügen. Und dieses Datum erscheint dann auch hier in der Ansicht in den Teams. Da sich das Datum ja in der anderen Liste befindet, haben die Schüler dann auch keine Möglichkeit, hier dieses Datum zu manipulieren.